Zu diesem nächsten Video, zweiten Video der Reihe PowerPoint im Rahmen des Wahlfachs ECDL. Abschnitte, Ansichten, Diagramme, Organigramme. Der erste Teil befasst sich nochmal ganz kurz mit den Layouts und dem Folienmaster. Und zwar insofern, dass, dass wir hier eine Präsentation haben die in dem einheitlich weißen, langweiligen Layout gehalten ist, äh, mit dem ich immer arbeite. Und was ich einfach noch zeigen wollte und was vielleicht so ein bisschen zum letzten Video gehören würde, wäre, dass man ähm, dass man ja bei Entwurf äh, verschiedene Designs auswählen kann. Also man hat die Layouts, das sind die Arten von Folien hier, Titelfolie, Titel mit Text, ähm, hier eine eher zweispaltig organisierte Folie oder organisiertes Layout und ich kann hierfür verschiedene Designs auswählen und ähm, das geht eben so, dass ich das auch ähm, für die ganze PowerPoint machen kann oder aber äh, ich kann sagen, hey, ich hätte das gern nur für diesen Bereich hier, zum Beispiel so oder auch für den ganzen Abschnitt hier dem ich das noch nicht zuge oder all den Abschnitten, denen ich das noch nicht zugewiesen habe. Das hier sind leere Folien, da erscheint hier nichts. Und da habe ich was anderes zugewiesen, deshalb ist das grau. Ähm, also ich kann verschiedene Designs wählen und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass diese Präsentation, wie du sicher schon bemerkt hast, unterteilt ist. Ich mache das jetzt mal alles rückgängig, um den Fokus hier wieder hier drauf zu legen, dass es verschiedene Abschnitte hat. Man kann nämlich eine Präsentation auch einteilen in Abschnitte. Und hier habe ich den Teil hier als Teil Peter Moos bezeichnet. Das hier ist der Teil zum ECDL. Und hier aktuelles Thema aus den Medien. Hier würde ich dann ähm, einen neuen Abschnitt einfügen, der heißt ähm, Abschnitt OpenAI. Ähm, mal schauen, ob das klappt. Hier Abschnitt hinzufügen. Dann kommt der oben hin. Ähm, Ähm, wenn ich ihn umbenennen will, kann ich das auch gleich machen. Tippfehler. So, äh, Das ist eine seltene, aber doch manchmal gefragte Prüfungsaufgabe, die man im von der man im Normalfall selber nichts weiß, weil das braucht man nur bei größeren ähm, Präsentationen, dass man das, äh, die so einteilt. Es ähm, macht es vielleicht ein bisschen übersichtlicher, und ähm, was auch ist, wenn ich die Gliederungsansicht ähm, aufrufe, dann, ähm, Entschuldigung, nicht die Gliederungsansicht, sondern die Foliensortierung, dann erscheinen diese Titel hier wieder. Und das hilft mir eben, gerade wenn ich größere Aufgaben habe. Persönlich habe ich immer gedacht, die Gliederung würde noch ähm, mehr zu tun haben mit dem, was ich eben gleich zeigen werde in Word. Ähm, nämlich das hier, das habe ich hier vorbereitet. In Word spreche ich immer, oder im Unterricht spreche ich immer davon, dass man größere Aufgabenarbeiten abgibt. Und ich habe hier etwas Kleines, Schematisches vorbereitet. Ähm, Abschlussarbeit wäre dann der Titel. Ich gebe dem jetzt nachträglich noch ein Format. Eine Formatvorlage weise ich zu, nämlich Titel. Ähm, all die Dinge hier, Inhaltsverzeichnis Kapitel 1, 2, 3, Fazit, Dankfragen, etc. sind ähm, Überschrift 1 und die Unterkapitel sind Überschrift 2. Wenn du dir jetzt vorstellst, da dazwischen ist noch viel Text, dann kann das schnell unübersichtlich werden und ähm, hier gibt es eben diese Ansichtgliederung ähm, auch und da siehst du das dann sehr übersichtlich. Jetzt kann ich hier zum Beispiel unter Kapitel 2.1 ist noch nicht, ähm, da habe ich noch kein Layout zugewiesen. Äh, mal schauen, ob das hier geht. Kann es versuchen. Ich kann sagen, ich hätte es gerne auf Ebene 2. Dann ist es wie hier. Das ist eben vom Textkörper. Ähm, gewandelt worden in. hier war es vielleicht? Ne, geht nicht mehr. Textkörper, sowas. Es wurde vom Textkörper zu Ebene 2 abgestuft oder aufgestuft und dadurch hat es auch die entsprechende Formatierung erhalten, nämlich die Formatierung für Überschriften, Überschrift 2. Das ist also die Gliederungsansicht, die sich in bestimmten Situationen, Anwendungsszenarien sehr bewährt. In PowerPoint kommt es auch vor. Ich schiebe mal diese Folie hier nach oben und auch das ist gerade so was vielleicht wichtig ist. Es gibt tatsächlich Aufgaben, wo man in der Foliensortierung aufgefordert wird, Folien zu organisieren, neu zu organisieren und das geschieht eben so. Und Hier geht das ganz schnell, dass man Folien hin und her zieht. Die hier kann ich Ne, die lasse ich noch, das wollte ich aber zeigen. Also in PowerPoint ist die Prüfungsaufgabe jeweils, dass ähm, man eine Aufzählung hat, ähm, schauen, die da so aussehen könnte. Wahlfächer wäre also so das Überthema, dann kommt ECDL, das ist ein Wahlfach, Programmieren ist ein Wahlfach und die Teilnehmer hier waren Max Moritz und hier wären es Janine und Peter und wenn ich die Gliederung, die den Einzug vergrößere, dann wird es nach innen gerückt. In der Prüfung ähm, ist die Aufgabe so, dass diese Aufführungszeichen, Aufzählungszeichen jeweils anders aussehen und es ist mir nicht gelungen, das wieder ähm, zu simulieren, herzustellen. Aber in der Prüfung ist es so, dass du dann die hier, das quasi ähm, Programmieren zum Beispiel, auf der Ebene der Namen ist und man muss es eins rausziehen, also eine Ebene nach oben bewegen, heißt es in der Aufgabe und das geschieht durch Einzug verkleinern. Ehrlich gesagt, ich kriege das da nicht hin. Ähm, bei der Gliederungsansicht, ich hätte wie erwartet, dass das hier auch aufgezeigt wird. Da habe ich wohl etwas noch nicht verstanden. Vielleicht kannst du mir das ja sagen, wenn du das selber herausfindest. Aber wichtig für dich in der Prüfungsaufgabe, einfach diesen Abschnitt markieren und nach unten oder nach oben verschieben, beziehungsweise nach rechts oder links. Wenn wir gerade dabei sind, es gibt auch eine Aufgabe, wo du was verschieben musst. Tatsächlich verschieben im Sinne von wirklich nach oben und nach unten. Das wäre zum Beispiel, wenn jetzt Moritz auch hier wäre, dann ziehst du ihn einfach runter beziehungsweise machst du das so ähm, und dann ähm, ist die Aufgabe auch gelöst. Gut. Also das zur Gliederung. Ähm, ich gehe wieder in die Normalansicht und hier zurück. Ähm, Abschnitte und Gliederung. Ich füge es doch noch ein, weil es einfach doch ein bisschen Platz eingenommen hat jetzt in dem Video. Jetzt haben wir die verschiedenen Ansichten hier schon ein bisschen angesprochen. Die normale und den Folienmaster, den kennt ihr ja bereits. Es gibt da noch weitere. Die Foliensortierung habe ich bereits gezeigt. Das ist eben super praktisch, um das umzuorganisieren, auch um die Abschnitte zu sehen. Prüfungsaufgabe übrigens, Abschnitte hinzufügen oder umbenennen, das würde ich in der normalen Ansicht machen. Eben hier, wie ich es gezeigt habe, mit Rechtsklick, also mit der Maus, Rechtsklicken oder auf dem MacBook Control, die Taste Control gedrückt halten und dann klicken, dann kommen diese Optionen hier. Gut, die Foliensortierung, dann die Gliederungsansicht hatten wir bereits, Präsentation und Referentenansicht muss ich nicht viel dazu sagen, das ist, ähm, glaube ich, klar, beziehungsweise vielleicht Thema für ein andermal ähm, und kommt in der Prüfung nicht vor. Was in der Prüfung sein kann, ist, dass Sie, ich zeig Sie doch kurz, ähm, dass Sie fragen, was sind denn das für Elemente, womit was kann ich hier machen? Und diese Referentenansicht zeigt dir ja das, was die Leute sehen, wie lange die Präsentation schon, von, schon läuft. Ähm, hier hast du ein paar Möglichkeiten. Hier kannst du hin und her springen, kannst auch direkt zu einer Folie springen. Hier unten, du kannst der Notizen größer und kleiner machen. Notizen, das ist das, was du selber siehst bloß und ähm, was die Leute nicht sehen. Das hilft dir, was zu erzählen. Ähm, du siehst auch die nächste Folie in Großaufnahme. Konkret habe ich das unlängst mal gesehen, das war für mich auch echt neu als Prüfungsfrage, nämlich, dass man hier Sachen einzeichnen kann, mit einem Stift oder mit einem Textmarker. Das finde ich eigentlich super praktisch. Und das kann man dann auch speichern, wenn man die Präsentation beendet. Und das war eben Aufgabe, was diese Zeichen hier für Möglichkeiten bieten und... Ich glaube, es wurde auch hier nachgefragt. Schau dir das mal bei Gelegenheit an. Probiere es selber aus und eben, wenn du dann die Präsentation beendest, wirst du gefragt, ob du die Anmerkungen beibehalten möchtest. Mache ich hier natürlich jetzt nicht und, sondern verwerfe das Ganze. Das war also die Referentenansicht und die Leseransicht ähm, ist einfach möglichst groß, maximal maximale Nutzung des Bildschirms. Wir kommen noch zur Notizenseite. Ähm, Einige Prüfungsaufgaben haben damit zu tun, dass man diese Seiten mit ausdruckt oder was man den Leuten ähm, abgeben soll und ähm, grundsätzlich mal Notizen, das machst du vielleicht nicht oder zu wenig, ähm, weil du auch diese ähm, Referentenansicht zu wenig genutzt hast, aber da hat es ja eben Notizen, das haben wir gesehen, das bringt es natürlich nur, wenn du ein Projektionsgerät hast, ein Beamer oder so, ähm, das diesen Abschnitt hier zeigt, aber den hier nicht, dass du eben diesen Bildschirm siehst und die Leute nur den mit den Folien und nicht, dass sie deine Notizen lesen. Also wenn du so ein Gerät hast, den Computer anschließt und dann macht es Sinn, solche Notizen hinzuzufügen. Das kannst du hier unten machen. Das kann ja auch ganz nützlich sein für die Leute. Vielleicht ist es auch durchaus Zeug, was sie später sehen sollen. Und wenn ich jetzt da die Notizenseite aufrufe, dann habe ich quasi die PowerPoint mit meinen Notizen. Kann ich für mich ausdrucken, kann ich den Leuten abgeben. So. Gut, also ich gehe wieder zurück. Ähm, jetzt, was hat das mit dem Drucken zu tun? Also wenn ich die ähm, Präsentation drucke, was nicht viel Sinn macht, eine Präsentation 1 zu 1 zu drucken, dann habe ich aber doch die Möglichkeit hier in diesem Menü, das ein bisschen vielleicht ein bisschen ungewohnt aussieht, ähm, zu wählen, was ich denn haben möchte. Ähm, muss ich kurz schauen, nämlich sogenannte Handzettel, Notizen oder die Gliederung. Ich kann also die Gliederung, die wir schon gesehen haben, hier in dieser Präsentation nicht sehr nützlich, aber es gibt so eine Übersicht, was denn gezeigt wird. Ich kann die Folien drucken, das macht auch keinen Sinn, gerade wenn es viel Farbe drin hat, wirklich besser nicht. Ich kann die Handzettel drucken und da habe ich eben die Folien, ähm, aber in klein, das kann nützlich sein, vielleicht vier so, und dann hat es Platz, um Notizen zu machen oder um irgendwas noch zu ergänzen. Ähm, oder ich kann eben das so. Gut, ich glaube, jetzt bin ich durch. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Ähm, irgendwo gibt es noch die Option, dass du die Folien links hast, so aufgereiht, drei oder sechs Stück. Und dann daneben Platz, um Notizen zu machen. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das geht. Das hat ihr auch mal. Das ist jeweils an der Berufsschule, vielleicht später in der Weiterbildung so, dass die Leute dann so vier Seiten ausdrucken. Und dann sind die so angeordnet, dass du hier noch deine eigenen handschriftlichen notizen machen kannst. Vielleicht wurde das aber auch ähm, weggestrichen. Vielleicht gibt es das so gar nicht mehr. Gut, also das sind die Ansichten. Und noch das Letzte. Wir packen alles in ein Video rein hier. Aber ich orientiere mich wirklich an den Aufgaben, die im Unterricht jeweils ähm, Schwierigkeiten breiten äh, und zwar hat es mit Diagrammen zu tun und Organigramm. Ähm, wir fangen mit Organigrammen an. Ich habe das ähm, ich, Organigramm ist eigentlich wie ist eine ein Unternehmen eine eine Firma organisiert und es hat eben auch mit der Hierarchie zu tun und Hierarchie für die <lacht> habe ich gemerkt kennen die Leute gar nicht. Das ist eigentlich quasi wer ist oben wer ist unten wer ist der Chef oder die Chefin. Und jetzt hier in der Schule im Hinblick Informatik wäre es so, dass wäre die Schulleitung und dann in allen Bereichen der Informatik ist der pädagogische ICT-Support quasi der Schulleitung direkt unterstellt und dann kommen die Lehrpersonen, ähm ja, es ja, geht auch besser hier, ich kann es hier einfügen. Und ähm, hier sind wir wieder bei der Gliederung, wenn ich nämlich zum Beispiel sage, ja, ähm da gibt es noch einen, nämlich den technischen ICT-Support, dann kann ich das mit dem Plus hinzufügen. Wenn ich aber sage, ja, der technische ICT-Support, der ist dem pädagogischen ICT-Support unterstellt, dann geht das so, ich stufe ihn eben höher oder tiefer. Ich kann ihn auch hier verschieben, aber das hat in dem Sinn keine Auswirkung auf das Organigramm. Das, was da eben erschienen ist, war das zusätzliche, das ich versehentlich hinzugefügt habe. Also, ich kann den nach oben stufen, damit er passend beim PIX ist, wo er eben dazugehört. Aber ähm, wirklich quasi ihn in der Berechtigung, in seinen Zuständigkeiten, in seiner Kompetenz abstufen. Dafür muss ich tiefer stufen und dann geht er eben direkt, äh, wird er dem PIX unterteilt. Mal schauen, ob ich ihn auf die Stufe Lehrperson machen kann. Geht wahrscheinlich nicht, müsste ich ihn löschen und hier eine Person hinzufügen. Jetzt ist er wie eine Lehrperson. So war das früher, heute ist es anders. Hm. Ja. Ich finde es dann selber raus, wie das, wie das geht, dass ich den quasi von hier nach hier verschieben kann, ohne ihn zu löschen und wieder einzufügen. Gut. Also das sind die Organigramme oder die Hierarchien und es ist eine der doch eher häufigeren ähm, Prüfungsaufgaben, die eigentlich zeigt, dass ECDL, PowerPoint sich doch stark an der Wirtschaft orientiert, weil sowas hast du wirklich auf einer Unternehmenswebsite oder in der Präsentation, aber in der Schule, wenn du über den Klimawandel oder was weiß ich für ein Thema berichtest, dann brauchst du diese Ansicht kaum je. Was du hingegen beim Klimawandel zum Beispiel vielleicht zeigen möchtest, sind irgendwelche Diagramme. Ich kann zumindest die Notizen, wieder ein bisschen kleiner machen. Und wenn ich hier ein Diagramm einfüge, Typ Säule, dann passiert erstmal nichts, oder der Computer beginnt zu rattern, weil er im Hintergrund nämlich Excel öffnet. Und da sind wir schon so ein bisschen beim nächsten Kapitel dann, beim nächsten Themenblock. Aber hier einfach für dich, Tabelle oder Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Da hast du Spalten und Reihen, das kennst du bereits von den Tabellen von Word. Und die haben einen Namen, Kategorie 1, 2, 3, 4 und die Daten dazu. Das könnte zum Beispiel sein ähm, Temperatur. Und dann hast du die Temperatur, heute, gestern, heute, gestern, vorgestern. Und wenn du jetzt da schauen gehst, dann passt das hier. Temperatur, Temperatur, Kategorie 2, Kategorie 3, Kategorie 4. Und hier ist auch schon einen Diagrammtitel, aber in der Prüfung ist es so, dass dieser, dieser Diagrammtitel eben fehlt. Und ähm, warum machen Sie so eine Aufgabe, wenn ich doch beim Einfügen so einer, eines Diagramms sowieso schon einen Titel vorgeschlagen kriege. Ja, es geht halt ein bisschen darum zu schauen, dass du ähm, diese Elemente auch verändern kannst und kennst mit dem Namen. Und jetzt bitte ich dich kurz hier oben zu schauen bei den Ribbons, bei den Menübändern. Wenn ich das Diagramm anwähle und das ist dasselbe mit einer Grafik und so weiter, dann erscheinen hier noch weitere äh, Menübänder in einer anderen Farbe. Und wenn ich hier drauf klicke, dann habe ich ganz viele Optionen, wie ich das verändern kann. Das kann ich jetzt eigentlich alles zeigen, aber ähm, schau es dir an, es lohnt sich. Und das, was eben in der Prüfung aufkommt und was tatsächlich ungewohnt und darum vielleicht schwierig ist, ist, dass du so einen Diagrammtitel hinzufügen musst. Ähm, ich glaube, es ist irgendeiner. Ich hätte hier einfach über den Diagramm gewählt und dann haben wir den Titel, den ich vorhin gelöscht habe, haben wir wieder dabei. Eben. In der Prüfung ist das nicht hier. Und es gibt noch die andere Aufgabe, wo du da unten die Namen anpassen musst, und das würde dann eben zum Beispiel passieren, indem du das hier anpasst. Also nicht erschrecken, wenn dann im Hintergrund plötzlich Excel geöffnet wird. Wahrscheinlich kann man das auch noch anders bearbeiten, aber das ist wirklich was, was ich selten mache, und darum weiß ich es jetzt auch gar nicht auswendig. Ich rahmenbereich formatieren vielleicht. So, kann auch ein bisschen rumspielen. Und sonst findest du es vielleicht selber raus dann. Jupp, also das äh, war es zu diesem Sammelthema Abschnitte. Ähm, Kurze Exkurs in Gliederungen mit Hilfe von Word. Die verschiedenen Ansichten, die ganz nützlich sind und zuletzt ähm, eben Organigramme oder Hierarchien und Diagramme, die oberflächlich behandelt werden, aber doch so ein bisschen gestreift. Gut, viel Erfolg bei Ihnen beim Lernen und dann bei der Prüfung nächste Woche.